Muss eins loswerden, Leute. Wir haben da einen Burger und ich muss heute sagen, es muss alles so krank gestimmt haben. Es ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk und eine hohe, eine hohe Kunst, die wir heute getroffen haben. Freut euch aufs Video, da kommt was auf euch zu. Meine aus Berlin. Wir sind in Berlin am Start. Diese Station darf in dieser Tour und da... Keinen Umständen fehlen. Lillys Burger. Lillys Burger ist eine Institution. Ein ganz krankes Ding soll das sein. Bei Galileo zu eins gewählt. Schon Wettbewerbe gewonnen. Ich verstehe nicht, warum so ein Burger nicht auf Radar sein kann. Von vielen Leuten. Scheint wohl im Fernsehen früher sehr bekannt gewesen zu sein. Bei mehreren Reportagen glaube ich. Aber im Internet und am Radar. Wir gehen da jetzt hin warte ich sehr viel von, zum Beispiel von Big Baba Grüße gehen raus an den Bruder sehr weit oben in seinem Ranking fast sogar eins oder die eins ich weiß es nicht genau wir gucken uns das an Essen schönen Smash Burger normalen Burger mit Garstufe für die Liebhaber unter euch die auch diese Burger lieben und schauen was er kann 5 Oh, Moin Hier könnt ihr schön snacken. Ich habe schon viel hier gehört, Videos gesehen, tatsächlich auch, was ich eigentlich immer vermeide, wenn ich einen Laden teste, weil ich unvoreingenommen äh, das Ganze reingehen möchte. Ging dieses Mal nicht. Hier ganz entspannt, kommst du rein. Hier ist sogar noch Shisha-Bar. Kannst du ja abends Shisha rauchen. Nicht so mein Ding, ne? Aber stelle ich mir ganz chillig vor. Ah, dann geht es hier weiter. Wir sind gleich Gäste. Wir müssen hier ein bisschen außen rumfilmen. filmen. Wie oh, schon wieder rede, Mann. Das ist zwei Sachen gleichzeitig. Geht gar nicht. Chillig, chillig, chillig. Ja, der Smash ist noch ein Baby hier. Den haben die jetzt erst seit kurzem auf der Karte. Ich glaube, der trägt sogar den Namen von Big Baba. Auf jeden Fall haben die den mit dem irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ne? Aber Big Baba hat gesagt, wir bringen jetzt einen Smashburger hier zusammen mit denen raus. Haben die hier eine 1-Cent-Aktion Ein gemacht. Ich würde sagen, wir gehen in die Küche. Hier steckt auch eine dicke Geschichte hinter, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da werde ich die beiden zum kleinen Interview noch mal ranholen, die hier immer vor der Kamera stehen. Also Fahrplan, Interview, Burger, Braten, Fressen bewerten. <lacht> Nach Hause. Guck mal, Leute, wir machen uns jetzt einen Plan gerade hier. Wir werden yes. folgendes machen. Weil richtig berühmt sind die durch ihren gar -Grad burger geworden. Der Smash ist ja noch neu in der Karte. Und jetzt wenn wir den Vergleich auch antreten. Ich krieg ja das gleiche Fleisch als Smash-Burger. So, und wie performt denn das gleiche Fleisch auch als Gar-Grad-Burger? So, wir haben jetzt gerade frisch mhm. gewollt, ja. Mhm. Mach die hier selber, ne? Machen wir selber jeden Tag. Mhm. Wir holen das Fleisch äh, von einem, aus einem Region. Das rip Eye Dry Age von Black Angus. Mhm. Dann machen wir einen Teil von der Schulter noch dazu. Einfach wegen Fettgehalt und allem drum und dran. Und dann seht ihr hier die 250, das sind die garstufen die auf dem Lavastein-Grill kommen. Und wir haben hier die 80 Gramm-Patties, nur um mal nochmal den Unterschied zu sehen. Mhm. Ja. Und da kommt aber Double, dann kommt die und hier genau, vom Double. Da kommt ne? das Double und äh, wird auf der Grillplatte gemacht. Und hier ja. wird's auf dem Lavastein-Grill gemacht. Mhm. Da hat man nochmal auf dem Lavastein-Grill. Das Grillige, das Krachige, ja. was man ja bei einer Platte nicht so unbedingt findet. Ja. Da ist das ja noch, ist noch der Rauchgeschmack genau durch die Flammen-Lava-Grill. Genau, ne? genau. Das ist nochmal ein bisschen mhm. was anderes. Äh. Okay Jungs, Galileo-Beiträge, Auszeichnung etc. Könnt ihr mir ein bisschen was dazu erzählen? Also ich habe äh, 2013 Lilly Burger gegründet. Am Anfang, wo Lilly Burger gegründet wurde, war es mir sehr wichtig, Top-Qualität zu verkaufen und äh, mich von den anderen Burger-Restaurants abzuheben. Und seitdem es Lilly Burger gibt, sind wir sehr bekannt und berühmt für unsere 250 Gramm patties Wir grillen die auf einer Garstufe, halt, du kannst sie halt wählen, Rare, Medium, Rare, Medium, leider auch äh, well done. Alle alles, was im Burger-Patty ist, sind alle Dry-Age gereift, 28 mhm. Tage am Knochen und dazu ist es vom Black Angus runter. Ja, ja, man muss dazu sagen, einmal hier fährt eine S-Bahn drüber, falls ihr euch tragt, wegen der Geräusche. Deswegen heben wir uns so ab von anderen Burger-Restaurants, weil äh, die Qualität, die wir anbieten, ist unangefochten. Und äh, wegen diesen Auszeichnungen, was ich gehört habe und Galileo, könnt ihr da irgendwie noch mal irgendwas erzählen? Wir sind halt sehr bekannt dafür, sehr hohe Tower äh, zu stapeln und wo BZ, halt die Berliner Zeitung auf uns äh, aufmerksam wurde. Dann haben den Bericht über uns geschrieben, dass wir die Bürgermeister sind von Berlin. Dann fing es an wie eine Lawine halt. Dann kam Galileo, dann kam Sat1 Frühstücksfernsehen, dann waren wir bei RT, das ist so ein weltweiter Sender, da waren wir weltweit überall im Fernsehen, dann waren wir bei Tasty, dann waren wir bei Tastemate, die haben auch 60, 70 Millionen äh, Follower auf Instagram und Facebook. Das eine hat zum anderen geführt. Ne? Wir waren auch zum Beispiel im Euro-Magazin, das ist so ein Wirtschaftsmagazin für Millionäre, sogar da <lacht> Also, weißt du, und also, Playboy das, wahrscheinlich auch, ne? Das kommt demnächst. Wir ja, haben schon angefragt, die meinten King Sasa featuring Rolle im Playboy. Und, ja. Nennt mich auch übrigens in Buxude Long Dong Silver. Ja, ich habe schon gehört. Ich hab schon gehört. Ich sagte ja auch, so wie es ist, Holle ist heute hier. Aber es waren schon so viele Kritiker, so viele Leute, die halt sagen, sie kennen sich mit Bürgern aus. Ich bin der Meinung, dass Holle Ahnung und Erfahrung hat mit dem, was er sagt. Deswegen zähle ich auch auf seine Meinung. Aber für mich weiß ich, dass wir halt unangefochten die sind. Nicht nur in Berlin oder in Berlin? Ganz Deutschland. Ja. <lacht> 100%. Ich glaube, die Königsdisziplin und da, wo sich zum Schluss die 10 von 10 verbirgt, das meiste Potenzial liegt in den Garstufenbürgern. Beim Smash, klar, die können heftig performen. Aber du hast halt einen Nachteil, dieses Intensive ist dieser geile Fleischgeschmack. Der geht flöten beim Smash, deshalb denke ich noch mehr Potenzial da drin. Aber Königsdisziplin noch schwerer, wie Sasa sagt. Das ist es. Auf jeden Fall. Ja, Lass uns doch direkt einmal smash Smashburger Auf und dann den, den Gasstufenburger starten wir direkt Meatball. los. Meatball. Meatball-Burger, genau. genau. Das Problem ist, ja. wir machen so krasse Sachen. Wir machen Pancakes oder San Sebastian Cheesecake. Ja, San Sebastian Cheesecake. Kennst du Kiki? Nein, leider nicht. Äh, Kiki ist bekannt für oh. San Sebastian ja. Cheesecake. Grüße an ja. Kiki. Das war schon ein bisschen Kampfansage gerade an Kiki. Kiki, ich fordere dich schon <lacht> auf. Ali, du siehst mir so ein bisschen aus wie ein Kickboxer. Ist das so, so ein Kampfsportler? Ich war früher Boxer, ja. Ich schwör's dir, ja. ich hab's mir gedacht. Das ist der Küchenchef, dem ich vertraue. Der Küchenchef deines Vertrauens? Genau, genau. Dein bestes Pferd im Stall. Ich <lacht> brauch echt. Ja, das ist so. Ich brauche auch echt aber gemäßig. Wenn zu viel Stress kommt, gehe ich kaputt. Sag das noch mal, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, vielleicht hast du zu viele schlechte Burger gegessen mm. in deinem Leben. Deswegen hast du Geschmacksverkalkungen. <lacht> und wir öffnen heute deine Poren mit der Top-Qualität. Die lösen wir heute, ne? Aber vom Grund auf. Jeder weiß, ich habe eine große Fresse, ein großes Mundwerk. Aber ich habe was dahinter. So. Weißt ja. du? Deswegen habe ich hab keine Angst vor deiner Kritik Vielleicht schmeckt es auch gar nicht, kann auch sein. Aber jeder, der Holle kennt und ihn auch verfolgt, ich verfolge mich schon sehr, sehr lange. Ich feiere auch dein Content. Aber jeder, der in deine Sendung geht, muss auch mit Kritik umgehen. Ich kann nicht in die Höhle des Löwens gehen und mich dann wundern, wenn dann Löwe ist. Weißt du? Und dich beißt. Genau, das einfach. Weiß. Es ist Leben am Limit, wie Sasa sagt. Und an jedem Gastronomen auch da draußen, wenn ihr wollt, dass ich komme, müsst ihr mit einer ehrlichen Antwort rechnen. Auf jeden Fall. Und natürlich auch unter Umständen mit Kritik und sich ja. dann auch nicht wundern oder unter Umständen auch sauer sein. soufflé Das ist Soufflé-Pen hier, oh, guckt euch das mal an. Die wahr gewordene Sünde. Ach, ihr macht mit Butter tatsächlich. Ja, Butter und Öl, so ein bisschen gemischt. Ein bisschen okay, gefangen. und die Butter verbrennt denn nicht? Nein, wenn du das mischst. Dann, dann geht das. Dann geht das. dann bleibt es auch nicht kleben, ja. dass es bleibt und alles. Mhm. Krass, habt ihr Weil? gesehen, die lassen es ein bisschen genau, medium, das so, dass ein bisschen dass noch die Saftigkeit drin bleibt. Das ist nicht hab so ein typischer Billig-Cheddar, sondern ein richtiger Cheddar. Ne? Schick, Cheddar. Mhm. Und dann habe ich hier eine Spezialmischung. Ja, da ist, ich sag mal so, ein schwarzer Pfeffer ein bisschen, ja. ein bisschen Barbecue, bisschen Salz, aber noch zwei, drei andere Zupaten. Soße selber. Das ist unsere Hausgemachte Burger. Mhm. Die koche ich schon wieder auch unsere neue Soße. Also die kocht wirklich zwei Tage. Echt? Das ist kein Scherz. Heftig. Zwei Tage. Was ist hier? Nochmal Käse. Jetzt. jetzt kommt die nochmal mit der Soße da drauf. Ganz gut. Weil in meiner Soße da ist was mhm. drin, was das noch mal ist. Ah, so. braucht nochmal die Hitze. Okay. Noch mal eine Käsemische, ja? ja. drei käse mischen. Für etwa eine Minute sage ich mal. Okay. Der Mann kriegt noch mal ein bisschen Kräusigkeit. Die Butter hat er sich ja schon voll gesorgt. Wenn ich ihn mhm. jetzt so lassen würde, dann wäre es. Nur noch weich und matsch, das ja, kann ich ja nicht. Weil okay. er ist, Kross ist und trotzdem ist. Okay, und jetzt kriegt er von außen die Crossheit. Genau, genau, mhm. genau. Krass, Leute, jetzt kommt Runde 2, das war ja echt ein Burger Tutorial. Also ich finde das krass, der Satter sagt es auch selber. Das kriegen jetzt natürlich viele mit, wie wir das machen, sagt er. Aber ist ihm egal, kann man machen, finde ich geile Einstellung. Kann man sich viel abgucken. Also an die Gastronomen da draußen. Puh. Wenn der jetzt noch geil schmeckt, wisst ihr, wie ihr es macht. Hm, perfekt. Mega, ich danke dir. Es riecht hier schon krass nach Käse. Also man merkt hier, die erste Gedanke wäre gewesen, ohne es jetzt probiert zu haben. Vielleicht beim Burger sogar ein bisschen zu viel Käse, aber das werde ich jetzt schmecken. Das ist so krass mit Käse überbacken, Ihr könnt es euch ein bisschen so vorstellen, wie wenn man ein Käsebrötchen hat, was außen halt diese komplette Käsehülle hat. Aber erstmal sehr nice mit den Zwiebeln, die eine leichte Süße haben. Geile Kombi. Käseexplosion Zwiebeln. Noch nie so einen käsigen Smashburger gegessen. Ausnahmslos noch nie. Man hat das gerade Sinn gemacht. Ganz käsig, maximal intensiv. Die Gewürze, auch die sie drauf gemacht haben, die haben extra noch eine Gewürzmischung drauf gemacht. Mach auch wenige. Schmeckt angenehm. Hat was. Also der Burger lebt halt wirklich nur vom Käse, wenn es so willst. Fleisch habe ich eigentlich nicht mehr viel geschmeckt. Kurze schöne Würze, Impulse von Röstung, Impulse von den Zwiebeln noch bei gehabt. Aber vom Fleisch, wohlgemerkt, etwas Untergang. Mac and Cheese und Beilagen für mich kurz abgecheckt. Wir wollen uns heute auf die Burger beschränken. Für uns ist es natürlich auch interessant jetzt der Vergleich zu diesem 250 Gramm Meatball Burger. So, pass auf Jungs, da muss ja. ich sogar einmal den hier machen. Okay. Also, pass auf Jungs, zu eurem Burger. Ja. Also erstmal, ihr habt bei eurem Burger, so wie ich das sagen darf, eigentlich nichts falsch gemacht. Ihr liefert ein Top-Produkt ab zum Burger generell. Ja. Ihr habt einen Käseburger kreiert, was auf Anhieb überhaupt nicht falsch ist. Ein Käseburger Fan hat, glaube ich, hiermit einen ziemlich perfekten Burger. Absolut saftig. Geile Komponenten mit den Röst Zwiebeln, geile Impulse durch euer Gewürz, was ihr drauf macht. So ist es ein Nischenburger, aber nicht der perfekte Allround-Burger, um es ja. so auszudrücken. So wäre es perfekt gesagt. Ja. Für deine Meinung weniger Käse. Kann man nicht sagen, weil der Burger ist perfekt. Die. Ich würde eher einen anderen Burger noch als Smashburger reinnehmen, ja. der etwas Basic mehr ist. Ja. Wenn man es einfach nur aus allgemeiner Sicht sieht, nimmt ihr nur mit diesem Käse ein ganz klein bisschen. Das ist der einzige Kritikpunkt. Ja. Den Rest der Komponenten, die Show, was aber nicht falsch ist, sondern für mich einfach als allgemeingültige Bewertung. Kann ich dir nicht mehr als eine 8,1 geben? weil es halt für mich ein Käseburger ist. Ne? Ich habe noch nie so einen Burger gegessen und vor allem mit geilen Käse. Wahrscheinlich der beste Cheeseburger, den ich bisher gegessen habe. Aber es stiehlt ein bisschen den anderen Komponenten die Show. Deshalb ist es im Gesamtbild für mich nicht mehr als ein 8-1, aber für alle Cheeseburger-Fans so. Absolutes Muss. Und wenn du jetzt Cheeseburger-Fan wärst mit so viel Käse? Für die Leute, die unbedingt überall Cheeseburger suchten, dann wäre es mit Sicherheit eine 9,2 oder so. Ne? Aber ich muss halt allgemein gucken. Ja, für mich ist wichtig, natürlich. dass alle Komponenten ja, ja. zur Geltung kommen. Und es war halt dieses Barmkäse. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen in die nächste Runde für den 250 Gramm Burger. Genau. Ne? Meatball Burger. Ja. Machen wir das bisschen mehr, es ist auch wichtig, dass es natürlich nicht verbrennt, das Fleisch. Ja, ja. Und du merkst mit der Hand, spürst du da ja immer, ob es gar ist schon oder wie machst du das? Ich bin Profi, ja. ja. <lacht> Andere Menschen sollten es vielleicht nicht machen. Ja. Jetzt zu deren Königsdisziplin. Kann mich nur Mesh mal erinnern, so einen wirklich dicken Patty gehabt zu haben. Das war geil. Es war wirklich sehr geil. Geil. Teller ist sehr heiß, bitte. Alles klar, mache ich. Ich danke dir. Danke, danke. nicht mehr so ein Burger gegessen. Ganz der erste Eindruck. Ganz wild. Kann ich direkt sagen, das ist deren Königsdisziplin. Möchte da nichts gegen anderen Burger sagen, der ist aber neu, die machen noch nicht so lange Smashburger. Aber dieser krasse Grillgeschmack, der auch nicht zu intensiv wird. Manchmal wird es zu intensiv bissig, schmeckt auch nicht. Krass geiler Grillgeschmack. Cross von außen die Buns. Mega, heftig, saftig. Geile Süße wieder von den Röstfübeln, die ich mich eben schon verliebt habe. Ich habe eben schon eine Einzigartigkeit bei dem anderen Burger erlebt, auch wenn ich den jetzt nicht so krass bewerten konnte. Aber das hier, dieses Erlebnis, wenn du hier reinbeißt, gerade wenn du viel Smash-Burger gegessen hast in letzter Zeit wie ich und gar nicht mehr diesen Burger so kennst und schätzt. Einzigartiges Geschmackserlebnis dieser Biss. Wie weich das ist mit den Gurken, die die da oben drin haben, dem Fleisch, was in sich super super. Ich kann mich nicht an einen so weichen Burger, außer beim Mash, glaube ich damals, erinnern, vom Biss, allein vom Patty. Zusammen noch, das ist eine Phase vom Burger. Du beißt dich durch die Fleischphase, Beißt sich durch die Faser oben mit den Gurken und den Zwiebeln. Das ist so ein weicher, geschmeidiger Best. Hast du gleich jetzt irgendwie dieses Steak-Feeling auch? Das ist verdammt wild, Leute. Verdammt, verdammt wild. kann ich jetzt schon mal sagen, muss ich mal ein Ranking raussuchen für diesen Burger bin ich auch stolz auf mein Ranking. Jeder, der diesen Burger im Ranking sehen wird und ihn probieren wird, und diese Garstufen-Burger, beziehungsweise 250 Gramm Meatball, bevor Sasame aus dem Maul gleich, wer den essen wird, wird mir danken weil ich nicht zu 100% wüsste, dass ich da ein Fleisch beiße, beziehungsweise in so einen dicken 250 Gramm Patty, dann würde ich sagen, nein, weil es wirklich so durchgeht, die Butter so weich vom Geschmack ist. Ich mal, weil es Dry Age ist auch irgendwie. Das macht das Ganze, glaube ich, ein bisschen geschmeidiger noch. Aber es ist so zart vom Durchbissen. Puh, da muss ich tief atmen. Da muss ich wirklich tief, tief atmen. Noch einmal zumindest werde ich reinbeißen in einen normalen Burger, weil ich eben gesagt habe, der war zu käsig, den Smash Burger, nur mit ja, weniger Käse quasi. Kann ich mir gleich sagen, auf jeden Fall stärker. Aber kann ich nicht bewerten mehr, weil ich so voll gefressen bin. Das war ein Viertel Kilo Fleisch, der, alleine der zweite muss ich mir einpacken lassen. So, Jungs, könnt ihr einmal rankommen. Ihr seht schon, ich habe meinen Ranking in der Hand. Was heißt das für euch, wenn ich mein Ranking angucke? Das, ist das heißt, ich muss gucken, wie ich euch einranke. Also pass auf zu dem Burger. Es war für mich der beste, ich nenne es jetzt mal Gasstufenburger, weil ich habe noch nie einen 250 Gramm Patty gegessen. Ich fasse das einfach zusammen, der beste ja. Gasstufenburger, den ich bisher gegessen habe. Es gibt keinen Kritikpunkt an dem Burger. Er war perfekt für sich. Perfekt für sich. Außencross Direkt dieses geile Raucharoma von eurem Lavagrill. Lange nicht mehr sowas gegessen, da weiß ich, ich muss zurück mal wieder zu diesen, nicht nur Smash, Smash, Smash, ja, ja. sondern auch mal die anderen. Ja. Geile Impulse wieder von den Zwiebeln. Ich liebe diese Zwiebeln. Zwischendurch diese Gewürze reingeschossen gekommen. Ja. Dieser saftige Biss. Ja, ja, also es ja. war nicht, nicht von dieser Welt. Ihr kriegt von mir 9,2 Punkte. Ja. Ihr seid bei mir damit auf Platz 2. Es war der nahezu perfekte Burger. Das Einzige, was ich gesagt habe, ja. ihr müsst mir nächstes Mal den Burger zuerst liefern. Und ich werde zu euch wieder kommen und diesen burger essen ohne was vorgegessen zu haben erst dann kann ich die hundertprozentige entscheidung geben aber vorerst seid ihr mit 9,2 bei mir auf platz 2 und alle burger da oben war ich eh ein zweites mal deshalb kriegt ihr da auch die zweite chance das war Absolut Endlevel krank, muss ich sagen, und das ist absolut eure Stärke. Und Smash habe ich auch noch den zweiten probiert, also mit weniger Käse. Ja. Auch geiler gewesen, gibt eine zweite Runde und unter Umständen dann vielleicht noch ein heftiges Ergebnis hier. Kein Problem. Okay. Hätten wir den vorher mit weniger Käse gebracht, dann wären wir bestimmt Platz 1. So akzeptieren wir heute <lacht> mal. Also man muss sagen, Sasa hat eine große Schnauze, aber es steckt was dahinter. Das muss man bei ja, dir also sagen, das sind immer zwei Paar Fiesel. Schuhe. Ja, ja. Das muss ich noch mal sagen, es war geiler Fleischgeschmack auch mhm. im Burger. Tut mir leid, aber es muss noch rein, weil das ja. ist eben Untergang. Geiler Steakgeschmack. Alles geil. Leute, lasst gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar. Ähm, schalt mir nächsten Mal wieder ein. Genau, Abo. Abonniert alle Holle. Er ist ein geiler Typ. Und er ist auch mit seiner Kritik, sage ich ganz offen und ehrlich, alle, die meinen, so er kritisiert immer ein bisschen anstrengend oder gemein, das stimmt nicht. Er kritisiert wirklich zu 100% immer die Wahrheit. Danke, so, so. Also deswegen sage ich euch, ich habe selten jemanden getroffen, der wirklich so Eier in der Hose hat. Du hast Eier in der Hose und du sagst eine Danke, dir. Meinung. Danke, Mann. Weißt du, und das respektiere ich und akzeptiere ich und du bist immer herzlich willkommen. Das ist natürlich nicht leicht, aber auch beim Smashburger da die Kritik zu äußern, wenn du so ein Selbstbewusstes siehst. auf aber Fall. Es muss sein, ja, und in dem Sinne hoffe ich, ihr supportet das. Lasst den Daumen oben knallen und dann mhm. sehen wir uns beim nächsten Video.